Ja, das ist das voraussichtlich letzte Treffen der Europaministerinnen und Europaminister vor der Wahl zum Europäischen Parlament. Diese Tage werden sicherlich überschattet durch die politischen Ereignisse in Österreich. Das, was dort geschieht, hat sicherlich nicht nur eine nationale, sondern auch eine gesamteuropäische Bedeutung. Am Ende wird deutlich, dass die Strategie, Nationalisten und Populisten durch Regierungsverantwortung einzuhegen, Sie stillzustellen, sie möglicherweise sogar zu entzaubern, äh, gescheitert ist. Ähm, für Nationalisten und Populisten äh, sind ähm, Haltung, Anstand, Rechtsstaat, Demokratie, wenn überhaupt nur ein Lippenbekenntnis, eine hohle Phrase. Insofern ähm, sollte das für uns alle ein Weckruf in Europa sein, auch vor den Europawahlen, dass man dieses Europa und dass man die Mitgliedstaaten der Europäischen Union nicht in die Hände von Nationalisten und Populisten geben sollte. Und umso wichtiger ist deutlich zu machen, dass die Europäische Union eben nicht nur eine Wirtschaftsgemeinschaft ist, sondern dass wir natürlich eine Wertegemeinschaft sind und dass die Prinzipien Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Unabhängigkeit der Justiz, Respekt gegenüber Minderheiten für alle gelten müssen. Umso dankbarer sind wir der Kommission, insbesondere dem ersten Vizepräsidenten Franz Timmermans, der das Thema Rechtsstaatlichkeit mit großem Engagement vorantreibt. Für uns sind derzeit drei Punkte von herausragender Bedeutung. Erstens, wir wollen den grundwette den Deutschland und Belgien gemeinsam auf den Weg gebracht haben. Technisch heißt das ja eine Peer-Review, dass wir den auch weiterhin mit Unterstützung der Kommission erfolgreich implementieren wollen als ein Angebot an alle Mitgliedstaaten, dass wir uns regelmäßig überprüfen lassen müssen. Und dass es darüber auch anhand von objektiven Kriterien und entsprechenden Prüfberichten eine Debatte im Rat gibt. Der zweite Punkt ist, wir unterstützen ausdrücklich die Kommission bei ihrem Bemühen, dass äh, Staaten die sich nicht an die Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit halten, eben auch äh, mit Kürzungen in der bei den Koalitions- und Strukturfonds zu rechnen haben. Das wird ein wichtiger Punkt äh, auch für Deutschland in den Verhandlungen über den mehrjährigen Finanzrahmen sein. Und drittens unterstützen wir auch ausdrücklich das Engagement der Kommission, die Zivilgesellschaft zu stärken. Auch eine Politik, die das Auswärtige Amt in Deutschland sehr engagiert betreibt. Wir äh, haben ja nicht nur unsere Kontakte etabliert zu Regierenden und zu Parlamentariern und Parlamentariern, sondern insbesondere auch zum kritischen Teil der Zivilgesellschaft in allen Mitgliedsländern, um deutlich zu machen, dass Rechtsstaatlichkeit, dass die europäischen Werte eben auch getragen werden von engagierten Bürgerinnen und Bürgern. Herr Staatsminister, das Thema Rechtsstaatlichkeit ist gerade derzeit auch in Rumänien ein Thema, in dem Land, das die EU-Ratspräsidentschaft innehat. Wie sieht die Bundesregierung die Lage in Rumänien? Muss die EU-Kommission da nicht eigentlich sofort handeln? Wir sind in großer Sorge über die derzeitige Lage in Rumänien. Wir haben dies auch immer wieder öffentlich deutlich gemacht und die rumänische Regierung aufgefordert, ihrer Verantwortung gerecht zu werden. Die Unabhängigkeit der Justiz darf nicht eingeschränkt werden. Die Bekämpfung der Korruption muss entschieden fortgesetzt werden. Hier darf es keinerlei politische Rabatte geben, egal äh, an welche Regierung. Insofern unterstützen wir auch hier die Dialogangebote der Kommission und wir erwarten, dass über Dialog hinaus jetzt auch substanziell Schritte in die richtige Richtung unternommen werden. Das, was bislang von der rumänischen Regierung verantwortet wurde, reicht bei Weitem noch nicht aus, um unseren Ansprüchen, aber vor allem auch den Ansprüchen der Kommission, Rechnung zu tragen. Am EU-Gipfel wird es auch um die Frage gehen, wer nächster EU-Kommissionspräsident wird aus Sicht der Sozialdemokraten in Deutschland sollte man am Prinzip am Spitzenkandidatenprinzip des Europaparlaments festhalten oder ist das eine Sache, die die EU Staats- und Regierungschefs allein beim Gipfel ausloten sollen? Mir scheint dass doch alle relevanten Politikerinnen und Politiker auch die Bundeskanzlerin deutlich gemacht hat, dass das, worauf man sich schon vor Jahren verständigt hat, nämlich mit Spitzenkandidaten in den politischen Wettbewerb zu gehen, auch nach der Wahl Geltung gelten sollte. Dem fühle ich mich natürlich nicht nur als Sozialdemokrat, sondern auch als äh, Vertreter der Bundesregierung verpflichtet. Alles Weitere liegt natürlich dann in den Händen derjenigen, die es dann zu äh, beschließen haben. Aber ich äh, habe schon den Eindruck gewonnen, dass das vor allem auch ein zentraler Punkt ist für die Abgeordneten des Europäischen Parlaments. Herr Minister, Sie haben vorhin äh, die Krise in Österreich erwähnt. Kann sich das auf die Europawahlen des äh, EU-Parlaments auswirken? Die Bürgerinnen und Bürger haben es natürlich in der Hand und hier haben sich ja Abgründe aufgetan. Und noch einmal, es geht hier nicht um ein rein nationales Ereignis in Österreich, sondern ähm, hier gibt es ja Geschwister im Geiste und in der Tat auch andernorts haben sich Nationalisten und Populisten die Taschen voll gemacht? Auch andernorts haben Nationalisten und Populisten es mit dem Recht und mit dem Gesetz nicht so ernst genommen. Insofern geht es hier nicht darum, ein Land auf die Anklagebank zu setzen, mitnichten, sondern hier ist deutlich geworden, dass die Ansprüche von Nationalisten und Populisten mit ihrem konkreten Handeln nichts zu tun haben. Die russische Regierung und die Staatsgesetze ausgelöst waren durch ein. Video aus Ibiza, das äh, in deutschen Medien erschienen worden, äh, erschienen ist. Sind Sie dafür, das äh, aufzuklären, woher dieses Video kommt, wer das tatsächlich gemacht hat, auch wenn sich die äh, Medien derzeit noch auf Quellenschutz berufen? Also erstmal bin ich äh, unabhängigen, freien kritischen Medien ausgesprochen dankbar, das ist das Lebenselixier von lebendiger Demokratie und Medien müssen eben auch unbequem sein gegenüber uns politisch Verantwortlichen und der Quellenschutz ist sicherlich auch für unabhängige kritische Medien ein ganz ganz wichtiges Gut und ich sehe mich außerstande das hier in Frage zu stellen. Vielen herzlichen Dank. On the MFF, if I may? Um, some countries are pushing for more of the external budget to focus on migration management. Does Germany share this position? Um, the German government is very much interested to uh, establish a more forward-looking. Uh, MFF and we, uh, we remain very much committed to the so-called key priorities and migration strengthening the European Union on the global stage are two uh, of the most eminent uh, key priorities for the, neg for the German negotiations uh, for the MFF. So at the cost of development aid or in addition? Um, we would like to invest more money, more ideas, more creativity in uh, strengthening uh, the European Union as a key actor on the global stage regarding foreign and security policy, but also development policy. Thank you so Thank much. You.